Herzlich begrüßen und freue mich also über die rege Anteilnahme für unser heutiges Gespräch, Laboratorium Druckwerkstatt. Die Ausstellung beschäftigt sich ja dezidiert mit äh, ja, so einem Einblick in zeitgenössisches, geografisches äh, Schaffen. Ähm, Anlass dafür war, dass. Ähm, mir aufgefallen ist, dass insbesondere also jüngere Generationen oder jüngere Künstler sich äh, den grafischen Techniken wieder zuwenden in unterschiedlichsten Kontexten. Das ist in dieser Ausstellung zu sehen und wir wollen heute Abend in einem Gespräch mit einem Künstlern aus dieser Ausstellung äh, und äh, Steffen Czesno vom Atelier für Lithografie äh, einzelne Aspekte dieses Themas im Gespräch vertiefen. Ich möchte das Podium erstmal vorstellen. Ich beginne mit äh, Lothar Böhme, rechts äh, zu, zu meiner rechten Seite. Lothar Böhme äh, ist der Älteste in diesem Kreis, also wie wir hier vorne sitzen. Äh, 34 geboren, darf man sagen. 88. 38. Oh. <lacht> Stimmt, du wirst ja, 80 in diesem Jahr. 38 geboren, also der Älteste in diesem Kreis. Auf diesem Podium, Lothar ist Maler, ähm, hat in, äh, äh, Valerie hier vorne ist noch, hier sind noch zwei Plätze frei. Das dauert jetzt eine Weile. Das dauert jetzt eine Weile, okay. Ähm, du hast noch in West-Berlin in Charlottenburg ja, studiert, absolut, noch, ja. ähm, bist durch den Mauerfall dann nach Ost-Berlin. Plötzlich war Schluss, ja. Plötzlich war Schluss und du warst in Ost-Berlin. Du ähm, hast dich hier zu einem ähm, der prägendsten Lehrer entwickelt, ohne je an einer Schule zu unterrichten, einfach durch deine künstlerische Haltung. Richtig. Mutter ähm, ist Maler, lebt nach wie vor in Panko und ähm, radiert und du machst Lithografie. Selten. Selten. Ja. Dafür haben wir das seltener, also hier in dieser Ausstellung <lacht> zu sehen. Mach mal weiter, ja. Ich höre jetzt mal auf. fahre fort also mit der Jüngsten auf diesem Podium, Anna Slobotnik, 1990 geboren, in Moskau, ähm, dann nach Deutschland gekommen. Ähm, sie hat hier studiert an der Universität der Künste, ähm, abgeschlossen als Meisterschülerin bei Professor Mark Lammert. Ähm, du bist Malerin, aber du hast dich also auch sehr dezidiert, also der Grafik zugewandt und von ihr ist also im letzten Raum eine sehr schöne, große Radierung äh, zu sehen, aber du machst auch Lithografie. Genau, also ich habe alle Drucktechniken, alle so Drucktechniken durch, durch, aber ich bin bei den Radierungen und Lithografien hängen geblieben. Okay, Na, zu den Details kommen wir nachher noch. Ne? Ähm, Said Balwaki, ähm, im Libanon, in Beirut geboren. 74. Du hast dort, 74. 74, genau, äh, dort studiert. Du bist 2002 nach Berlin gekommen, hast äh, an der UdK studiert. Äh, dann später auch äh, abgeschlossen als äh, also mit Meister. Schule? Ich habe Meister, Meisterschule bei Burkhard Held abgeschlossen genau. und danach eine Masterstudiengang. Genau, eine Masterschule Kunst, Kunst im Kontext, aber du hast auch bei Marwan. Ich war äh, bei Marwan 2000, 2001 in seiner Sommerakademie. In der Sommerakademie in, in Damaskus, ne? In Jordanien. In, in Jordanien. in Jordan. Okay. Du bist Maler, aber machst Concept. sehr viel Lithografie. Äh, viel Lithografie, viel Die letzten Jahre so. Zwischen 2012 und 15. Sind auch die äh, lithografische Projekte dann entstanden? Genau, also es ist ja doch schon eine ganze Menge, ja, ja. was so entstanden ist, also nicht so nebenbei und mal aus Versehen. Nein, nein, drei große Projekte dann. Okay. Steffen Schesslow, ähm, Offset-Drucker, gelernter Offset-Drucker, Enkel von Klaus Wittkugel, hat äh, in dem ehemaligen Atelier, doch ich finde das ganz interessant, in der hermann -Hesse straße sein Atelier für Lithografie. Ähm, ist Leiter der Druck, äh, der an der Universität der Künste und du bist quasi der Handwerker, der Kunsthandwerker, kann man das so sagen? Ja, würde ich so sagen. Der Kunsthandwerker kann man sagen, ne? also mit einer großen Professionalität und großen äh, Einblick äh, in zeitgenössische grafische Drucktechniken und du guckst also gewissermaßen von der anderen Seite auf äh, die Druckgrafik. Vielleicht kannst du mal erzählen, wie du überhaupt so zur Druckgrafik gekommen bist. Das war ein längerer Prozess. Also ich habe diese klassische Ausbildung nach der Schulzeit ähm, eine, äh, eine normale Ausbildung gemacht an der Berufsschule rudi Art, wo auch ein ehemaliger Mitsch-Ausbilder sozusagen hier sitzt. Ähm, und bin dann über Umwegen, dass ich so in dem normalen Prozess des, der klassischen Industriedruckerei fühlte ich mich überhaupt nicht wohl. Und hatte dann überlegt, also nachdem ich sozusagen äh, überlegt habe, dass ich so mein restliches Leben nicht leben möchte, hatte ich überlegt, doch noch mal vielleicht Abitur nachzuholen. Ich habe der Volkshochschule in Prenzlauer Berg im Abendkurs gemacht. Und zu dem Zeitpunkt dann auch meine Tätigkeit äh, als Offset-Drucker beendet, weil es im Schichtbetrieb schwer möglich war, also Schule und Arbeit. Und habe dann als, als Hausmeister in Heinersdorf an einer Schule angefangen. Das habe ich zweieinhalb Jahre gemacht. In der Zeit habe ich dann in Ruhe mein Abitur nachgeholt. Und habe dann, kurz nach Abschluss des Abiturs, starb mein Großvater, Klaus Wittkugel. Und dann ging es darum, was sozusagen mit dem Nachlass passiert. Und es war so angedacht, dass die Sachen zum, zu der Akademie der Künste kommen. Klar war aber, dass dieser Nachlass irgendwie sortiert, geordnet, übergeben werden muss. Und das habe ich dann ein Jahr lang auf Honorartätigkeit gemacht für die Akademie der Künste. Und dann hatten die mir angeboten, da ich das so gut gemacht hatte. Äh, vielleicht, ob ich nicht Lust hätte, Studienplatz als Archivar. Und dann habe ich gesagt: Archivar interessiert mich gar nicht, auch wenn ich das sehr schön sortiert habe alles und archiviert habe. Aber ich brauche so sozusagen einen Prozess, wo ich also mit Menschen zu tun habe und nicht sozusagen an einem, nur an einem Gegenstand belastet oder behaftet bin. Und dann kam so das Gespräch auf, dass ich gesagt habe, was mich interessieren würde, wäre nochmal Lithografie, also Steindruck. Und dann sagten, ja, da geht der Druckarbeit in Rente, da könnten wir uns ja was überlegen. Und dann kam so die Möglichkeit, dass ich dort nochmal eine zweijährige Ausbildung in der Akademie der Künste das war, direkt am Pariser Platz, am Brandenburger Tor. Wovon heute sind die hinteren zwei Ausstellungsräume. Die war die, also Einer davon war die Lithografiewerkstatt. Und da habe ich eben zwei Jahre nochmal von 86 bis 88 die Ausbildung gemacht und habe dann dabei auch eben für die damaligen Meisterschüler und Mitglieder angefangen zu drucken. Und darüber hinaus entstand dann natürlich auch ein Kreis über sozusagen Künstler, die man darüber kennenlernte. Und dann ist das alles abgewickelt worden im Vereinigungsprozess und dann habe ich mich ab 92 selbstständig gemacht in der Hermann-Hesse-Straße erst in einem kleinen Raum und dann in einem größeren Raum noch angebaut. Wunderbar. Schön. Aber ähm, so viel äh, Druckwerkstätten gibt es heute auch nicht mehr. Ne? Ja doch in Berlin gibt es schon eine ganze Menge. Also wenn man das jetzt deutschlandweit betrachtet, also Lithografiewerkstätten gibt es in Berlin vier. Und äh, Radierungen schon auch einige. Mhm. Und man darf, und es gibt sehr, sehr viele Künstler, die eben doch selber drucken. Also vor allem im, im, im, im Holzschnitt, im und vor allem Radierung. Lithografie sehr, sehr wenig. Weil es doch eine sehr anspruchsvolle Technik ist, um, um, um nicht selber zu drucken. Ah, und warum? Weil der Prozess eben ein sehr langwieriger ist und jeder Fehler, den man begeht, wird so bestraft, dass die Zeichnung versaut ist. Also man braucht dezidiert den... Oder das man muss sich sehr, sehr der intensiv der damit selbst... Also Rolf Münzner, mhm. also der hat ja zum Beispiel, der Leipziger, hat ja seine Sachen früher auch selber gedruckt. Es gibt immer wieder Künstler, die auch ihre Sachen selber drucken, auch in der Lithographie. Aber die Mehrheit lässt eigentlich professionell dann drucken. Ähm, Lothar, wie bist du eigentlich zur Lithografie gekommen, das machst du nur selten? Ich bin durch, dadurch hineingeraten, dass Steffen gleich immer anruft und sagt, wir müssen wieder etwas machen für die Herzattacke. Ja. So. Sonst würde ich, würd ich das gar nicht machen, muss ich ganz offen sagen. Und das bedeutet, aber ich mache es gerne bei ihm in dem schönen Haus. Wir unterhalten uns über die heutigen Dinge und da wir Gespräche führen, die im Grunde genommen sammeln eine.. Gleichzeitig in geistigen Wellenlänge sich bewegen, arbeite ich da sehr gerne. Ja. Aber ich muss ganz offen sagen, muss offen sagen, dass ich im Grunde immer eine, eine Abneigung gegen diese Vervielfältigung hatte. In dem Sinne möchte ich nicht sagen, bin ich ja fast fehl am Platz. Denn ich habe zwar viele Radierungen gemacht, auch schon Ausstellungen gemacht und. Und, aber dass ich immer so ein, eine Sache fünfmal habe, hat mich immer irgendwie negativ beunruhigt, ja, muss ich ganz offen sagen. In dem Sinne bin ich überhaupt kein Druckfreund, ja. Und da ist so, dass man, sagen wir mal, wenn man es macht, macht man es ja gerne. Und dann kommen die Fantasien hoch, wie man das richtig machen könnte. Wenn man jetzt an Picasso denkt, der ja, einen Monat nur mit Drucker, die nur für seine Sachen da arbeiten, dann würde es ja an eine Verwandlungsebene kommen, die, die richtig gut ist. Aber da macht man es nur noch manchmal. Und dann muss ich auch sagen, gibt es ja verschiedene, wenn ich jetzt an Goldsche denke, Mach mal die an ja, wirklich der, der, der, der wirklich, sagen wir, die Druckgrafik von Anfang an zu seinem normalen Lebenselixie und Gestaltungs.. Vorstellung gemacht hat Goldsche zum Beispiel ja. Ja. und auch schön notiert Nummer drei Nummer vier Also mir war das Ganze fremd muss ich ganz offen sagen So aber nicht so fremd dass man es nur ja nicht machen will und, und das bedeutet Aber du bist ja auch erst später spät spät. zu ganz spät Und das bedeutet Wenn man jetzt ein Fan zum Beispiel denkt ja nun leider wissen wir ja alle der hat dann plötzlich gesagt, ich habe damit aufgehört, dass jemand wunderbare Sachen gemacht hat. Das bedeutet, man ist nicht der, der im Grunde, ist, sagen wir mal, jetzt die Druckgrafik freudemäßig macht, als, eine, als etwas der Verlängerung seines gesamten Tuns, muss ich mal leider sagen. Ja, Das bedeutet, das bedeutet, das bedeutet und ich muss noch ganz, sagen wir mal so, aber wenn man jetzt, ich habe das ja auch in dem kurzen wie gesagt, dass man die Scheu verliert, dass der Stein ist so dick, ja, und als ich anfing mit der, der Lithografie, dieser dicke Stein, wo er sich bemühen muss, das zu schleifen, ja, und der schleift dann den großen Stein. Und jetzt soll man auf diesen großen, dicken Stein etwas Freies raufmachen, ja. Und das kostet eine gewisse Überwindung. Wenn man es aber oft macht, ja, wir machen das ja alle halbe Jahr, dann verliert man die Scheu davor. Von dem dicken Stein. Aber merkwürdig ist es jetzt schon. Ich bin manchmal auch ganz, manchmal liegt in meinem Atelier eine, Ra ich habe viele Radierungen gemacht. Und jetzt liegt manchmal eine Radierplatte da, ich mache trotzdem keine, ja. Ganz komisch, ja. Das bedeutet, man ist an sich nicht der, der so ein Druckhaus, vorantreiben will als Eigentlichkeit, ja. Der bin ich gar nicht. Gut, jetzt muss na, aber die na, Jugend. Muss Bitte man ja war. sicherlich auch nicht, also es gibt ja unterschiedliche Anlässe, sich dem zuzuwenden. Ja, also man kann es als das eigentliche also seines Werkes bezeichnen. Man kann es natürlich also so wie es in den 80er Jahren ja auch gang und gäbe gewesen ist, als äh, ein Nebenprodukt quasi mit entstehen lassen, einfach weil es äh, äh, den, den Druck, Preiswert. Äh, zu verkaufen gewesen ist. Also dieser Markt ist ja jetzt komplett weggebrochen. Da muss ich dir sagen, also wenn man jetzt an den Osten denkt, da war, ich habe es ja auch nicht gemacht, aber da war das einzelne Druckwerk, sagen wir mal eine Art von von Allgemeinfreude, wenn man will, ja auch von Käuferfreude, wo Goldsch ja mit etwas von gelebt hat, trotz aller Schwierigkeiten, ja, das bedeutet, das ist ja jetzt gar nicht mehr so, ja. Es gibt jetzt aber, sagen wir mal, neue Methoden. Die neue Methode wäre, nicht so eine kleine Radierung zu machen, sondern eine, die einen Meter groß ist, ja. Da so, wir zu einer so. Was ja gar nicht falsch ist, ja. Wenn man an die Druckgrafiken von Peng denkt und so, die haben jetzt, in die Ebene der heutigen Zeit, die eine Wirklichkeit bildet, im Geldverkehr große Sachen gemacht, die man auch deswegen gar nicht falsch findet. Aber man ist dem im Grunde nicht entgegengekommen und dann hat man lieber ist seine nicht großen ein. Bilder. Ja, ja das so gut. Ja. <lacht> Danke. Was ist für Sie eigentlich das Reiz aller Lithografie? Erst die, die Freude zu sehen, da sind fünf Exemplar, die fünf Exemplare, die nicht nur ein. Und äh, ich denke, es ist meine Vorliebe für den Künstlerbücher. Ich habe immer Faszinationen oh, okay. für Künstlerbücher gehabt. Und hm. die sind die meisten auch aus Grafik. Mhm. Ob das Jazz von Matisse oder Jack in der oder äh, von Picasso. Und äh, erste Sache auch, äh, wenn man Grafik macht, man darf nicht an Geld denken, weil es kostet viel mehr als was sie bringt mhm. in der Regel. Weil das ist so hohe Kosten äh, und man muss auch das mit Liebe machen und auch äh, das lieben einfach. Äh, ich habe auch, ich war in der Lehre bei einem ist. Ich bin bei Marwan gewesen und diese auch äh, Liebe für, für Radierung, mehr als für die Lithografie, weil er hat sehr wenig Lithografie gemacht, aber sehr, sehr viel Radierung mhm. und Den hat Der hat ein grafisches Werk ja. ja, und äh, hat auch äh, äh, sehr viele äh, äh, Aquarellbücher gemacht mhm. und sehr viele äh, Tagesbücher. Und, äh, da kommt man auch näher zu Papier, wie man auch mit Papier umgeht. Und äh, da sind, glaube ich, weil wir kommen aus einer orientalischen, äh, arabischen Tradition des Buches. Das heißt, die Buchillustration, äh, die Staffeleimalerei oder die Malerei auf dem Tafeln. Wir haben das aus Europa im 18. Jahrhundert, davor haben wir das nicht gekannt. Und für uns ist die Kunst ist diese Miniatur, diese kleinen, wo man sich die Zeit... Äh, Gegeben hat, so in kleinen Details so und raffinierter gemalt hat und ein Buch zu illustrieren. Und das sind nicht nur rein Illustrationen für den Text, die waren auch selbstständige Kunstobjekte. Und ich denke, das ist eine Mischung von all diesen Aspekten, die auch für mich immer faszinierend waren. Also eine Begeisterung einfach für das Material. Für das und für die Material, Menschen. für das äh, Drucksverfahren. Ich habe alle auch, wie Anna äh, sagte, ich habe alle Druckverfahren gleichzeitig gemacht, in einem Semester. Und äh, davon sind jetzt sehr intensiv mit Lithografie, weil ich war auch äh, fast vier, drei Jahre äh, Assistent, so Tutor an der UDK. Und daher könnte ich auch selber meine, meine Blätter drucken. Äh, was ich äh, heute nicht mehr machen kann, weil das ist eine große, auch körperliche äh, Belastung und äh, sehr viel Zeitaufwand für einen Künstler. Und, äh, aber es ist immer gut äh, zu verstehen, wie die Technik funktioniert, äh, weil man beherrscht die auch viel besser, mhm. äh, wenn man auch äh, Ahnung hat, wie... Äh, der Stein reagiert, was für Technik, weil das sind auch in die gleiche Gattung oder in die gleiche Technik so viele äh, ähm, verschiedene Momente, Mittel, äh, äh, äh, Herausforderungen, äh, wie ob man für seine Malerei was malerisch aussucht. Da kann er Zuckerverfahrenradierung, da kann er Vernimou als zeichnerischer Aspekt, kann er in die äh, Lithografie eine Tischezeichnung machen äh, oder ja, es gibt sehr viel über Grafik zu sagen. Ja, dafür ist ja der Abend jetzt da. <lacht> <lacht> Aber Ich ja ja. erstmal fragen, weil dieses große Format und ja auch das Experimentelle und warum macht man heute eigentlich noch viel Grafik, wenn man sie doch eigentlich auch nicht verkaufen kann. Was macht für dich die Faszination eigentlich aus? Los. Ja, also bei mir fing das, glaube ich, auch, also so von der Faszination Buch vielleicht ausgehend an, dass ich bei meinem ersten Besuch in der UdK zum Rundgang in die Druckwerkstätten kam. Und mir dieser Geruch von Ölfarbe entgegenströmte, der ja ein ganz anderer ist als von der Ölfarbe, mit der man malt. Und ich gesagt habe, ich möchte hier wohnen in den Druckwerkstätten. Und da begann es über die Faszination für den Prozess. Und ähm, so, dass ich tatsächlich auch, halt sobald es möglich war, alle Druckwerkstätten besucht habe. Und ähm,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 Ganz faszinierend, das ist das, was ich... Also der Prozess finde. ist ein ganz Ja, der Prozess ist ein ganz, ganz anderer und gleichzeitig <lacht> gibt es da Möglichkeiten, an ganz anderen Stellen spontan zu sein, mhm. als es vielleicht in der Malerei möglich ist. Aber du machst ja im Wesentlichen äh, auch Unikarte. Ja genau, genau, also klar, mich Ja, also ich mache wenn dann kleine Auflagen, weil mich tatsächlich dieses viel haben, wie Lothar auch sagte, nicht so interessiert. Mich interessiert dann halt... Ähm, Eher tatsächlich dieses eine Produkt und gerade auch bei den Radierungen interessiert mich auch, das unterschiedlich stehen zu lassen. Mich interessiert, die unterschiedlichen Bilder dann zu sehen. Das viel machen, das, ja, muss ich nicht haben. Du hast ja sehr großformatige Radierungen für diese Ausstellung, also auch noch mal einen sehr interessanten Aspekt ähm, spielt. Welche Rolle spielt für dich dieses Format eigentlich? Ja, eine ganz wichtige. Es war halt eine, glaube ich, konsequente Folge meiner Arbeit, weil es bei meinen Zeichnungen und Malereien und Druckgrafiken im Allgemeinen, also ich, ich viel mit Mustern arbeite und es da auch dezidiert um die Wiederholung geht. Und da geht es auch, wie auch diese Wiederholung vorhanden ist, was eine Rolle einfach auf das Ganze spielt. Deswegen war es für mich eigentlich irgendwie klar, okay, wenn ich jetzt, ich habe ähm, diese Radierung sehr spät immer gemacht und vorher lange keine Radierung, sondern nur Lithografien gemacht. Und es war klar, okay, wenn ich jetzt zur Radierung zurückkehre in diesem Moment, mache ich auf jeden Fall eine große Radierung. Ist es einfach eigentlich die technisch umzusetzen? Also zu bezeichnen schon. Die Platte ist gut auch allein tragbar, weil sie biegsam ist. Ähm, drucken kann man die oder ich zumindest kann die nicht allein drucken. Genau, also die muss man zu zweit drucken, weil das Auflegen man sonst gar nicht bewerkstelligt. Würde dich da also jemand, der dir in der Werkstatt also hilft als Drucker oder nee, also, kommt natürlich auch. Ich glaube, es kommt immer auch auf die Person an. Also es ist natürlich auch ein individueller Prozess mit allen wie in allen Bereichen, wo man zusammenarbeitet, aber ähm, prinzipiell nicht. Also es kann natürlich, glaube ich, auch störend sein, aber ähm, mit den Leuten, mit denen ich zusammengearbeitet habe, hat mich das nie gestört, sondern eher bereichert, weil das ähm, halt auch immer Menschen mit viel Erfahrung waren, ähm, wie Steffen zum Beispiel, und ähm, da halt auch immer nochmal Aspekte mit reinkommen, an die man jetzt selbst nicht unbedingt gedacht hat und die doch ganz spannend sein können.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 Und bei Lothar und Anna, ist es, also vor allem bei der Radierung, sieht man, es, dass sie doch eigentlich in der Art arbeiten, wie sie auch zeichnen. Und das ist auch für mich das Interessante zu sehen, also dass zwei Maler, wie unterschiedlich sie sozusagen mit dem Medium Grafik umgehen. Da einer bezeichnet, also... Als, äh, als zeichnerisches Medium und der andere sieht es als malerisches Medium. Und es geht in beiden Techniken, also in, in anderen natürlich auch noch, auch im Holzschnitt, kann man natürlich malerisch arbeiten oder zeichnerisch arbeiten. Das finde ich oft sehr, sehr interessant. Und äh, dieser Ansatz interessiert mich dann auch oft in der Zusammenarbeit, ob, ob derjenige sich mal woanders hin bewegt oder nicht woanders hin bewegt. Oder es auch ich miteinander glaub, mischt. Man kann es sagen, wir mal, ich spreche jetzt mal zu, zu, zu Lothar hin, da ist es eigentlich so, dass ich ihn oft frage, mit was willst du arbeiten, mit was für Material? und dann manchmal äh, sagt er, gib mir mal eine Kreide als erstes und dann fängt er an, seine Arbeit zu verdichten. Meistens zum Schluss mit der Feder, aber manchmal fängt Lothar auch mit, mit einer Tusche und mit einem Pinsel an. Also mit, mehr, mit doch mehr malerischen, äh, dass er sich malerisch sozusagen die Form und verdichtet sie dann. Das Problem ist ja folgendes. Für mich ist das Problem, ich bin im Grunde in der Malerei oder in meiner ganzen Kunstgröße und jemand, der möglichst das Irrationale des Tuns in sich beibehalten will. Jetzt ruft Steffen an, wir müssen Mittwoch müssen wir <lacht> gleichsam eine Lithographie machen für die Herzattacke, für die an sich sehr schöne Kulturzeitschrift. Was? Mittwoch? Ja, also jetzt muss man ja Mittwoch ne, einen Gedanken haben, was man überhaupt machen will, ja. Und da ich überhaupt kein Mensch bin, der in Auftragsebene etwas gewollt habe ich zwar auch gemacht, aber bin ich, ist mir ganz fremd. Ich mache es aber trotzdem, ja.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 das zu machen, ja, das ist auch merkwürdig und darum unterhalten wir uns darüber. Die Sehnsucht wäre, sagen wir mal, dass man jetzt ein halbes Jahr nur Litos macht, wo jemand dauernd daneben steht und jetzt die ganzen Verwandlungen, die jetzt da möglich sind, ja, dass man die dann erlebt, ja, was man ja nicht macht, ja, das hat man keine Zeit und nicht das wollen und auch nicht die Möglichkeiten, ja, dann müsste man ihn ja finanzieren auch, ja. Das macht das ja nicht umsonst, ja. Das bedeutet, das bedeutet Und so ist man im Grunde gegenüber der Druckgrafik in gewisser Weise, sagen wir mal, man hat sich der, der Vervielfältigung entfremdet. Ich muss das wirklich mal sagen. Ja. Das ist eher ein ist mehr Ja, man hat sich dem entfremdet, aber auch, ich habe schon im Leben festgestellt, dass alle Verneinung sich wieder umschlagen kann in, in Freudeideen, ja. Es ist ja nicht so, dass man nur festgeschnürt ist, in was soll das, könnte wieder sein und so weiter. Und das ist im Grunde ist ja das Interessante im Leben überhaupt, dass man sich auch verändert, ja. Und Steffen, wenn du mal ein Jahr jetzt für mich nur noch da bist und ich Millionär wäre, ja. Das wäre doll, ja. Dann musst, dann musst du daran arbeiten, Lothar. Bitte? Dann musst du daran arbeiten, der, der, der dass du Millionär wirst. Ich so eine große Sache machen, die die jetzt machen. <lacht> aber der, äh, der Punkt ist, was, was für mich natürlich interessant war, äh, mit, mit, mit Zeit ist, aber von dem jetzt hier auf dem Podium sitzenden, mit dem ich am meisten bis jetzt gearbeitet habe. Äh, und da er in seiner Studienzeit auch als Studienzeit genutzt hat, also er hat eigentlich zwölf Stunden am Tag gearbeitet und hat auch sehr, sehr viel alleine ausprobiert. Ja, ja. Das ist natürlich gut. Mit, mit Farbe, mit Nichtfarbe, mit Positiv, mit Negativform, also sehr, sehr viel gemacht und hat, hat natürlich dadurch auch für sich eine Form gefunden und weiß auch relativ gut, was er will und was er auch nicht will. Das ist auch oft sehr wichtig, mhm. weil in diesem Prozess kann man sich natürlich auch sehr schön verrennen. Also vor allem, wenn man mit Farben anfängt zu arbeiten, kann man sich doch schon ganz schön verrennen, dass man einfach auf einmal komplett falsch liegt. Da kommen dann zu dir jetzt auch durchaus Künstler, die nicht so eine klare Vorstellung haben und mal gucken und du musst sie beraten. Dieser, dieser, dieser Prozess ist, also sagen wir mal, es gibt's, und da gibt es auch eben Unterschiedlichkeiten, dass es Leute gibt, die mit einer konkret die eine Idee haben dann es welche die kommen eigentlich sagen wir mit einer ich sag's jetzt mal mit einem Aquarell so und sagen das würde ich so gerne freier umsetzen nicht so wie das Aquarell. einige kommen mit einer Zeichnung stellen die sich hin und legen dann los ohne die zu kopieren und und eben eine, die konzeptionell rangehen. Und die konzeptionell rangehen, mit denen ist es natürlich auch so ein Prozess, dass sich was verändert, in dem eigentlichen Prozess. Dass man einfach sagt, oh, machen wir nicht drei Farben, werden sechs Farben. Und eigentlich dachte ich, ich Blau, Gelb, Rot, die wird auf einmal Grün, Grau und, und Violett. Also sagen wir mal, die, so, so. da gibt es, jetzt von denen, die hier hängen, ist Leber einer der Kandidaten. Der, der kommt mit einer Idee und es endet komplett anders. Tesma war auch so, äh, der ist nicht in der Ausstellung und Felix Furtwängler ist noch, noch, noch mal anders unterwegs. Also der, der hat nur eine grobe Idee und im Prozess wird dann alles ausgelotet. Hm? Was und ist denn dein Anteil eigentlich in diesem Prozess, wenn wir schon mal dabei sind? Mein, mein Anteil ist. Also für die Atmosphäre. <lacht> Die Atmosphäre spielt glaube ich, wahrscheinlich auch eine Rolle, also das, wie, wie, wie, wie Lothar auch schon sagte, dass für viele so ein Stein, so ein schlifter Stein, äh, verkrampft die Leute, die sind nicht frei, man muss also entweder eine Form finden, dass man sagt, hier leg, leg dir mal drei Stück Papier daneben, fang mal an, so und dass er bis, bis er dann zum Stein rüber wechselt, ist, glaube ich, wichtig. Ich glaube, eine persönliche Ebene ist nicht immer wichtig, aber manchmal schon. Also ein gewisses Grundvertrauen. Mhm. Äh, und was das vielleicht noch nicht? Mein Anteil. Ja, erstmal ist ja der, der, der Grundrahmen. Also der, der Anteil ist natürlich die technische Umsetzung, also zu wissen, zu sagen, wenn jemand eine zarte Tuschezeichen sagt, nee, muss noch ein bisschen kräftiger, das kommt sonst nicht. Oder so ein so eine, so eine Bereich ist mein Anteil vielleicht auch manchmal in, in Beratung, wie auf was für Größen von Papier man druckt. Welche Papiere man nimmt. Äh, man kennt eigentlich? So, also die, die Größe von Papieren. Also ähm, was, was, von der Rolle gibt es 10 mal 1,25 Meter, 25, war ne? das? Also sagen wir, mal von der, es gibt Rollenware und Blattware und die normale die größte Druckpapier vom Blatt ist 80 mal 1,40 Meter. 40. Für Lito. Für Lito. Hm. Man, man kann, kann es ein bisschen gegräst, weil die Steine ja, sind weil nicht größer sind. Ja nicht groß. Mhm. Aber sonst bei Holschen, man kann auch den Raum wieder Ja, ja. Es gibt einen sehr guten Papiermarker in Berlin, der fertig trägt. entscheiden Sie sich, also, was die Formate anbetrifft? Was die Formate, das hängt ab, ob das ein Projekt ist, mhm. ob ein Buchformat oder ein Portfolio, dann äh, und die Umsetzung, weil, was auch ganz wichtig ist, wenn man auf ganz große Format, man ist auch sehr körperlich auch involviert, das heißt, man arbeitet ganz anders, wenn man auf einen kleine Stein oder eine kleine Platte ist, sehr viel Konzentration verlangt, das heißt, man ist auch äh, äh, vorsichtiger als auf dem Großen mit sehr viel Schwung, man braucht auch gute Mittel, das heißt, die richtigen Werkzeuge, Werkzeuge, sonst äh, kriegt man nicht so eine Platte. In eine Kaltnadelradierung geschnitten. Und äh, sonst weiß ich auch, weil wir äh, bei der Farbumsetzung äh, waren. Ich habe drei Jahre lang Lithografie gearbeitet und habe festgestellt, erst 2005, wo ich in Prag im Rahmen einer äh, äh, äh, Austausch äh, zwischen Berlin und Prag, dass ich äh, bis jetzt nach drei Jahren überhaupt nicht farbig denken könnte. In Lithografie. Und da habe ich, weil der Druckzeit war so knapp, ich habe vier Blätter innerhalb drei Tage, äh, sechs Farben. Und äh, diese intensive Zeit hat mich dazu gebracht, wie man auch Farblito äh, äh, konzipieren kann. Äh, mhm. Früher habe ich einen Fond gemacht, eine Zeichnung drauf, habe ich versucht, soll hier eine Fläche oder da was. Und das war nicht farbig äh, mhm. genug. Äh, und äh, ja, das ist meine Erfahrung. Es, äh, manchmal braucht auch ein Prozess, äh, obwohl man auch sehr lange damit beschäftigt hat, äh, braucht auch die Zeit. Ja, man muss sich auf den Prozess sicherlich auch einlassen können. Ja. Ne? Also was wir äh, beobachtet haben äh, in den letzten Jahren, ist, dass also die Papier. Also die Zeichnung an sich eine sehr große öffentliche Aufmerksamkeit äh, bekommen hat, die Grafik nach wie vor also auch ein Schattendasein führt, in Ausstellungen, äh, natürlich auch im Kunstmarkt. Das ist für mich jetzt einfach nochmal die Frage, warum macht man denn trotzdem Grafik? Naja, ich meine, das ist ein wirtschaftlicher Aspekt für, für Galerien, die auch Grafik ausstellen, die können nicht überleben. In heutiger Zeit. Und da wenn ich denke an die 20er Jahre, wie viel Grafik gedruckt wurde, 30er Jahre, 70er Jahre auch wieder. Das sind so ähm, Mode, die auch dahin kommen und gehen. Und. Äh, äh ja, da, weil Bilder, auf den Aufwand für ein Grafikprojekt, äh, das ist mhm. so groß, dass wenn man vergleicht mit ähm, einem Bild zu malen oder einem Plastik zu das äh, rentiert sich nicht. Nee? Nein. Hoffentlich, mhm. äh, wenn man zehn auf, äh, also eine Auflage von zehn hat. Naja, zehn hat je größer die Auflage, die Auflage ist, äh, äh, äh, viel mehr investieren muss. Okay. Und, äh, und manchmal bleibt man drauf sitzen. Ich <lacht> ja. meine, äh, jetzt äh, habe ich viele Projekte und äh, ich könnte auch äh, Projekte selber finanzieren und dann hat auch viel gebracht. Aber egal was bringt, äh, das bleibt auch im Vergleich mit äh, anderen Mitteln zu wenig. Vom finanziellen Aspekt. Ja. Ja, also ich glaube, ich stehe ja an einem ganz anderen Punkt. Als du bist da. jetzt noch sehr ja, jung. Ja, ja, ja. ja, eben genau. Und für mich ist es so, dass ähm, ich halt das auch schon also so anders empfunden <lacht> habe, weil ich halt eben jetzt nicht so viele Projekte oder so habe, dass ähm, doch auch ich mehr Druckgrafik verkauft habe als jetzt Malerei einfach, weil es sich auch viele Leute mehr leisten können, wenn man jetzt ja. gerade eben nicht... Ähm, die riesigen Radierungen hat, sondern kleinere, dann ist der Preisunterschied zu einem Bild doch irgendwie vorhanden. Und klar ist das für mich dann auch, ähm, kriege ich da auch weniger raus. Aber ich bin glaube ich noch an dem Punkt, wo irgendwie das überhaupt freut und ähm, zählt, wenn man irgendwas verkauft. Deswegen ähm, halt, habe ich das als rentabel empfunden. Aber es ist halt eine Frage, ich habe dann eine Arbeit im Kopf und wenn ich, die denke ich dann als Druckgrafik und dann mache ich eine Druckgrafik und ähm, genau der ja, man denkt ja jetzt ja ja wir genau an. Ja, so genau aber äh, ich, oft, um auf Side zu antworten ist einfach dass ähm, er hat natürlich große Projekte mit Text und Kassetten gemacht wo wo er natürlich die ganzen Produktionskosten einrechnet und die, die sozusagen über ein so ein Projekt zu verkaufen ist extrem schwierig weil äh, sozusagen. Also bleibt es bleibt eher eine Sache für die aus. Es ist, glaube ich, mehr ein Prozess, so äh, <lacht> dass dass man das betreibt, weil man eine Neigung dazu hat oder äh, Liebhaberei könnte man jetzt ein bisschen bösartig zu sagen, weil schon ein Aspekt steckt, der dahinter, das auch zu verkaufen oder es auszustellen, auf jeden Fall. Es ist, aber es ist sehr interessant für mich gewesen, dass äh, bei Sai zum Beispiel nochmal, dass weil ich ihn am, einfach am längsten beobachtet habe, der, wo, wo er aus Beirut kam, trafen wir uns ich, zwei Wochen später bei Marwan das erste Mal. Und, und so, so seinen künstlerischen Prozess konnte ich mir sehr, sehr gut und auch seine Entwicklung beobachten. Und er hat immer, immer in mehreren Techniken gearbeitet, er hat auch einfach angefangen. Plastisch zu arbeiten, konzeptionell zu arbeiten. Und er betreibt das alles so ernst und auch mit einer so enormen finanziellen Belastung, was er in seine Projekte reingibt, dass er natürlich äh, irgendwann auch sehen muss, dass mal eine Rückkopplung gibt, weil er von, muss ja auch von irgendwas leben. Und Lithographie und, und auch die anderen Drucktechniken sind am schwierigsten in der Rückfinanzierung. Ist das nicht bei allen gleich schwierig? Nein, ich wir mal, wenn, wenn, man, wenn man eine Plastik verkauft, ist einfach, so, dachte, ist einfach der, der Anteil, der für einen Künstler übrig bleibt. Und wenn man davon auf eine Auflage gießt, äh, doch ein anderer, als wenn er eins mit Blatt verkauft oder auch in eine, eine Kassette. Das ist schon ein großer Unterschied. Mhm. Und es spielt ja deswegen auch wirklich eine Rolle, dass eben in so vielen, nicht in so vielen kommerziellen Galerien, also jetzt klassisch Druckgrafik verkauft wird, weil einfach die, die, die, die Mieten und die Wandfläche einfach äh, schwer über Grafik zu refinanzieren ist, ne? die Kosten. Und so es sein, ja. <lacht> also es sind ja auch eine ganze Reihe von Künstlern hier im Publikum, die äh, in dieser Ausstellung vertreten sind, beziehungsweise also auch äh, grafisch arbeiten. Ähm, ich würde jetzt einfach mal das ähm, Podium öffnen für Fragen von Ihnen an die Künstler, beziehungsweise an Steffen Czesno. Ja. Also, ich finde es ziemlich interessant, was ich bisher gehört habe, aber der künstlerische Aspekt geht mir gerade noch ein bisschen unter. wir reden jetzt sehr viel über die finanzielle Seite. Zum Schluss jetzt, ja. <lacht> Und äh, ich hätte gerne mehr gewusst über die, den künstlerischen Aspekt. Warum mache ich Grafik? Äh, Alles gut. Wenn ich das mal beantworten sollte, sagen wir die, was ist eigentlich der künstlerische Aspekt dabei? Es kann ja nur die Gesamtheit, sagen wir mal, eines Tums sein, was der Maler oder der überhaupt macht. Weil ja? also es ist eine Art von Ablage seiner Gesamtheit. Und wenn man an Marwan denkt, in den Akademie ja kennengelernt habe, da ist, sagen wir mal, die. Die Grafik plötzlich eine Werkidee, die neben dem steht, was er an sich sowieso macht, wenn man will, ja. was mir völlig fremd ist, muss ich mal sagen, aber sagen wir mal, die, die Energie einer Werkidee, ich habe eine Ausstellung von ihm gesehen, in Bodemuseum war das, glaube ich, ja. Mhm. Eine großartige Ausstellung von hunderten von Draußen. Die 99 Köpfe, die 99 Köpfe. Das war unerhört. Also da merkt man, dass wir, dass das ein Teil seiner Gesamtheit war, sehr wichtig nahmen. Ja. Es gibt Maler, die haben Druckgrafik zu einer Eigentlichkeit gemacht wo gleich sein die fast wichtiger wird als das was hier mal so was kommt auch vor ja das bedeutet ist so eine Tendenz, gleich wo fühlt sich jemand wohl in seiner Eigentlichkeit? nur also ganz groß. für mich die Druckkraft ist nur ein Mittel ich glaube ich habe mich zwei Jahre lang mit Lithografie äh, beschäftigt weil äh, irgendwie in meiner Malerei war in ein Umbruch. Das heißt, ich habe auch was getastet, ich habe was Neues gesucht und, äh, und dann es gab auch Künstler, die nur Druckgrafik gemacht haben. Oh. Wenn ich an Karl Mayfeld äh, oder, oder, oder äh, äh, Franz äh, äh, äh, äh, Mezzarell oder äh, sie haben nur Druckgrafik und sehr schöne Sachen auch gemacht. Ich, ich, ich würde ja Zeit noch mal fragen, weil ich die Frage die ich nie gestellt habe, ob er in seiner Zeit des, hast du in der Zeit deines Studiums in Beirut habt ihr dort auch Druckgrafik gemacht oder hast du erst dich mit dem Medium durch Marwan beschäftigt, dann erst in Berlin mit angefangen? Ich hatte äh, eigentlich, ich habe äh, angefangen in Beirut vier Jahre nach dem Ende des Bürgerkriegs, das heißt in sehr miserablen Zustand äh, studiert.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 Wir haben die Möglichkeit, was ohne mit großen finanzieller Belastung äh, zu ausprobieren. Wenn man fertig ist und er steht äh, am Anfang seiner Karriere, man denkt nicht mehr an Druckgrafik, weil man muss irgendwie gucken, wie man mit seinen Bildern, mit, seine, mit seinen äh, Finanziellen äh, äh, jonglieren kann. Und daher habe ich auch für mich das gemacht und dann als, als Gepäck. Das war eine Bereicherung. Weil jetzt kenne ich, ich brauche nicht jetzt jemanden zu fragen, wie funktioniert ein Siebdruck zu sehen. Das ist nicht die Technik, die für mich auch relevant ist. Oder wenn ich eine, ein, über ein Projekt denke, dann denke ich direkt auch, was sollte Medium sein? Soll ich den, den Einsatz, ist mehr, mehr Radierung als Lithografie oder ist ein Holzschnitt? Und dann diese Aspekte, wenn man nicht richtig vertieft hat, dann kann man nicht. So schnell. Da muss mhm. man auch die äh, erfahrenen Leute noch mal fragen, dann ausprobieren und das kostet alles auch äh, Zeit, Aufwand und äh, Geld. Ähm, das heißt also am Anfang stand das lustvolle Ausprobieren ja, und Nutzen genau. der Möglichkeiten. Genau. Und jetzt ist es das Spiel mit den Möglichkeiten. Ja. Äh, an erster Linie steht aber die künstlerische Umsetzung. Die künstlerische die, Umsetzung. Ja, die ja. Umsetzung. Genau. Ja. Genau. Und die ist bei ähm, ja, bei mir ist es also, wie es halt auch gesagt hat, die Druckgrafik ist für mich eigentlich auch ein Mittel, also ebenso wie ich entscheide, okay, ich mache eine Zeichnung, entscheide ich, ähm, ich möchte eine Druckgrafik machen, was vielleicht irgendwie das von Zeichnung oder Malerei unterscheidet, ist, dass ich denke, dass die Druckgrafik, und das ist vielleicht das, was Luther so ein bisschen stört, ähm, von Anfang an eigentlich, glaube ich, eine konzeptionellere Denkweise fördert. Einfach weil man sich entscheidet, man macht das in dem Medium, man macht das auf diesem Blatt Papier, hm. man macht das mit ein, zwei, drei. Also ich entscheide Echt? das dann konzeptioneller, vielleicht andere nicht, aber genau. Das heißt, das ist eine abstraktere genau. Herangehensweise wahrscheinlich. Mhm. Und der nächste Punkt ist, macht man es alleine oder macht man es mit jemandem zusammen? Hm. Das spielt, glaube ich, ohne große Rolle, also dass man, also wenn man,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 Der natürlich das alles für sich alleine macht, der sozusagen nicht in den, in, den, in den fremden Raum geht. Aber sagen wir mal. Für den der Prozess aber auch eine große Rolle spielt, also so das des ähm Ja, stimmt, aber man muss trotzdem immer noch mit viel, vielen Leuten reden und das finde ich gut. Also das ist tatsächlich ein Aspekt, den ich wichtig finde, weil ich eben mit dem, mit dem Papiermacher rede oder ich rede mit anderen Drucker an, ich eben ein Problem habe mit der Maschine oder mit dem Druckprozess an sich. Und ähm, ja, und, äh, und dieses diesen Prozess hat, ist interessant, weil ich, das ist ja das, eigentlich das Drucken das hat mit der künstlerischen Arbeit erstmal nichts zu tun. Das ist auch eigentlich die Schwierigkeit, die man am Anfang hat und deswegen ist es so gut, dass man an der Akademie zum Beispiel so gute Hilfe hat, meistens Fachleute vorfindet, die einem helfen können weil man merkt oft erst beim Drucken, dass bestimmte Dinge nicht klappen oder nicht funktionieren, was aber ja leider sehr oft vorkommt, dass nichts so läuft, wie man es eigentlich dachte, dass es laufen müsste. Und, ähm, und dann hat man jemanden, der einem da äh, zur Seite steht und der im Prinzip einen sich in diese Richtung, richtige Richtung schiebt, weil er die Erfahrung hat, dass es dann eher was wird. Und ich finde aber interessant, dass man sich in der Druckordnung dann auch eher dann weiterentwickelt, wenn man in Schwierigkeiten trägt, weil bestimmte Dinge nicht so funktionieren, wie man das möchte, beziehungsweise weil die, weil man offensichtlich, weil einem ein Erfahrungswert fehlt. Und äh, dann guck, probiert man halt rum und man findet dann auch zu teilweise relativ einfachen Lösungen. Das ist der Unterschied von heute dass Galeristen überhaupt nicht mit äh, Grafik oder mit Edition äh, mit, oder Projekte äh, äh, an Projekte glauben und äh, auch wenn das nicht äh, äh, rentierbar ist, dann äh, zu sagen, ich bin davon überzeugt und äh, ich gebe dafür alles, dass äh, entstanden Umso interessanter und äh, verdienstvoller ist es ja, dass also ein großer Kreis der Künstler, die in dieser Ausstellung zu sehen sind, also sich immer noch diesen Techniken und diesen Prozessen verpflichtet fühlen, äh, für sich also auch als ähm, ja, wichtigen äh, künstlerischen Aspekt annimmt, was ich eben noch ganz schön fand, also in, äh, in ihrem Statement, dass eben das Zusammenwirken zwischen Künstler und äh, Literat. Drucker, Drucker, Literat, ja, also ganz andere Dinge entstehen lässt, ja, die über unsere Seewahrnehmung sicherlich auch hinausgehen. In diesem Sinne danke ich Ihnen fürs Zuhören und euch Ihnen fürs Reden über eure Arbeit und äh, ja, für den, die Teilnahme heute Abend. Dankeschön. Ich würde mich gerne nochmal bei der Galerieleiterin Annette Tietz und auch bei der Mitarbeiterin von Paula Böttcher bedanken, dass Sie so eine schöne Ausstellung hier auf die Beine gestellt haben. Gerne.